So, heute wollen wir euch zeigen, wie ihr am Monitor den Etagenrufklingeltaster aktiviert. Das geht zum einen am Monitor oder halt im Menü der IVMS des Gerätes. Ihr geht auf Intercom, ein Alarm, sucht den Kontakt 1 aus und wählt hier Doorbell Switch und speichert das Ganze. Das war es eigentlich auch schon soweit zur Einstellung. Ich will euch bloß noch mal zeigen, welcher Kontakt das am Monitor ist. Und zwar ist das dann dieser Kontakt. Und zwar in 1 GND für Area 1. Area 2 wäre dann in dem Fall... AEN2 und GND. Also ihr könnt die Anschlüsse nach Belieben belegen. Mit verschiedenen Tastern müsst halt dann bloß den entsprechenden Taster aktivieren hier drin. Das war's eigentlich.